Herzlich Willkommen zurück zu Pendiment. Ich würde sehr gern heute keine Sequenz im Spiel spielen, sondern erst einmal die Punkte zusammentragen, die mich dazu bringen, dass Thomas und Amalie hinter den geheimnisvollen Nachrichten stecken. Also das heißt, dass sie, die Strippenzieher, hinter den Mordanstiftungen in Tassing sind. Das Ganze ist insofern für mich wichtig, weil ich ohne Walkthrough Spiele die Story nicht kenne im Abschluss und aber irgendwie dieses Rätsel schon vorher lösen möchte. Ich möchte durch das Spiel nicht überrascht werden und deswegen nehme ich jetzt das Video vorher auf. Wir gehen also nicht ins Spiel, sondern ich würde an wenigen Stellen zeigen, wie ich auf diese ganze These komme und es gibt ein Rätsel, das für mich noch nicht gelöst ist, nämlich das ist die Frage, woher kommt die violette Tinte? Ich habe eine Vermutung, die könnte von Gertrud hergestellt werden, ähm, da dass sie sich tatsächlich sehr gut damit auskennen und zum Beginn des dritten Kapitels, also des dritten Teils des Spiels, ähm, sammeln Magdalena und sie Galläpfel, um Tinte damit herzustellen. Das könnte tatsächlich ein Indiz dafür sein, dass sie sich eben nicht nur mit Kräutern gut auskennt, sondern eben auch hervorragende Tinten herstellen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Interessanter ist für mich die Frage, wie komme ich denn eigentlich darauf, dass Thomas und Amalie hinter diesen Botschaften stecken und dafür springen wir direkt in die Spielaufzeichnungen und hier zum Einstieg ähm, eine kurze Sequenz aus das letzte Mal, das war der dritte Teil in diesem Let's Play. Was auf dem Weg. Was ist das? alles in ordnung meister maler So, die erste sequenz ähm, das war der geist am aquädukt ähm, der die abtei offensichtlich verlassen hat wie wir jetzt im letzten teil ähm, gelernt haben also es gibt ja einen weg vom sowohl vom ähm, von dem äh, äh, teil, Kloster, teil für die brüder als auch einen zugang zum konvent der frauen und die Figur, die da gerade über das Aquädukt gesprochen ist, ist auf dem Rückweg aus dem Kloster. Ähm, wir kommen gerade vom gemeinsamen Essen mit dem Baron, der vor uns das Haus verlassen hat. Und gleichzeitig mit uns ist Thomas gegangen. Ähm, entweder ist dies Thomas oder es ist Amalie. Ähm, Thomas halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, es könnte aber sein. Oder ähm, wir haben ja recht, äh, tatsächlich Amalia, die ähm, über das Aquädukt springt und folgendes getan hat. Ich vermute, dass sie das die Nachricht im Dormitorium hinterlassen hat, über die wir noch sprechen. Denn, und den Hinweis wird uns Margarete geben, irgendjemand hat im Dormitorium eine Nachricht hinterlassen und war im Dormitorium, während sie geschlafen haben. Das würde zeitlich ungefähr passen. Und ähm, haben ähm, diese Person, die dort war, die Sequenz schauen wir uns gleich an. Hat nach Schwefel gerochen, nach Moos, nach Weihrauch und nach Rosen. Und um nach Schwefel und Moos zu riechen, muss man durch den Wald am Köhler vorbei. Und das wird erklären, warum das Gewand, das Weiße, nach Weihrauch, Rosen, ähm... Schwefel und Moos riecht. Das sehen wir uns aber gleich an. Das ist die erste Sequenz und gleich danach passiert folgendes. Ah, nein. Fahles Pferd, fahles Pferd, reglos am Boden. Hallo, ist alles in Ordnung mit euch? Das kahle Pferd tot. Das fahle Pferd der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 Viele Inklusen können, sie, äh, können nicht lesen. Ich schreibe ihre Mission nieder, um bei der Deutung zu helfen. Ich dachte, alle nun von Kirsau könnten lesen, selbst der arme Bruder Volkbert. Danke, Frau Thomas. Ich muss nun ruhen. Na, sie kann offensichtlich lesen. Also zumindest entspricht die Schrift der Cecilia und es habt dem Ab gefordert muss ich muss dann ruhen oder eben doch nicht natürlich Schwester so das was wir hier gesehen haben würde ich als astreines Schauspiel deklarieren ähm, und die beiden haben nur darauf gewartet dass Thomas vorbeiläuft zum einen ein ganz wichtiger Hinweis ähm, sie ist aus einem Kloster geflohen das niedergebrannt ist und Thomas erklärt, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und dass er ihre Vision aufschreibt. Das ist ganz zentral und er drückt damit ähm, in den Blick, dass sie, oder er nimmt sie aus der, aus der Schusslinie, weil man nicht darauf kommt, dass sie die Nachrichten geschrieben hat. Warum sie das tut und weshalb. Thomas sie dazu bringt und wie die beiden zusammenhängt, das weiß ich noch nicht. Das, da habe ich keine Antwort drauf. Aber es ist durchaus denkbar, dass ähm, äh, sie gerade über das Aquädukt gekommen ist. Denn das Spiel hat zum so, Ab und zu mal so eine ähm, Inkonsistenzen im zeitlichen Ablauf. Das haben wir schon gesehen, sodass auch häufiger mal das Miteinander und Nebeneinander von bestimmten Ereignissen nicht untypisch ist. Also ich würde mal vermuten dass das Amaya war, die über das Aquädukt gesprungen ist oder oh, es war eben Thomas auf dem Rückweg so ganz zeitlich parallel passt das aber alles nicht. Okay, also ganz zentrale Passage, hier die ähm, Vision ja, die faktisch ausgerufen wird, nachdem die Nachrichten verteilt worden sind. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Hinweis ähm, im Dormitorium wie gesehen, aber schauen wir jetzt mal auf den nächsten Aspekt. Dazu springen wir ähm, in die Szene nach dem Mord und schauen uns mal die erste Nachricht an, die äh, wir bei Florian bekommen haben. Eine Art Nachricht. Ich denke, ihr werdet sie sorgfältiger öffnen, als ich es könnte. Das Mädchen, das Mädchen. Das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine, Kapitelhaus. Matutine hat die Inkluse gerufen, also mit ihrer Vorahnung. Das ist die nächtliche Betstunde. Und Kapitelhaus meint wahrscheinlich Kapitelsaal. Was steht dort? Das Mädchen, das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine, Kapitelhaus. So, und hier sind wir der Inszenierung des Spiels aufgesessen, äh, nämlich, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, dass Amalie diese Nachricht geschrieben haben könnte. Und ich habe fortan die ganze Zeit ähm, äh, gesucht, wer im Kloster diese Nachricht geschrieben haben könnte und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Amalie das sein könnte. Aber es gibt natürlich einen zentralen Hinweis, es muss jemand sein, der unglaublich viel weiß. Dafür hatte ich erst im Verdacht den Köhler, der wirklich geschwätzig ist und jede Story kennt. Ich habe ja auch gedacht, dass der irgendwie mit mit Thomas und Amalia unter einer Decke steckt, aber das ist ähm, dann vielleicht doch zu weit hergeholt. Und ähm, diese Botschaft verfolgen den Spieler durch das ganze Spiel hindurch. Wir springen mal an die nächste Stelle. Die ist sehr interessant, denn die offenbart faktisch das Geheimnis, der Person, die eine der Nachrichten ins Dormitorium brachte. Wir sprechen hier mit Margarete, die erblindet ist. Glaubt ihr es? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vater <lacht> abzug, dass der Teufel in in Menschen hineinfährt, einfährt und sie schreckliche Dinge tun lässt. Ich denke nicht, dass der Teufel in Bruder Piero einfuhr. Glaubt ihr, der Teufel könnte hier in Kiesau erscheinen? Ich schätze schon, weshalb? Ich habe den Teufel nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe seinen Odem gerochen. Letzte Nacht erwachte ich vor der Matutine und roch etwas in unserem Dormitorium. Eigenartig war das Moos und Schwefel, gemischt mit Weihrauch und Rosen. Das ist genau die Szene, die ich meine. Also das heißt, vor der Madutine ähm, hat sie im Dormitorium der Frauen ähm, jemanden gerochen, der offensichtlich mit Weihrauch in Kontakt steht, also innerhalb einer Kirche ähm, sich bewegt und gleichzeitig nach Moos und Schwefel. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit mir überlegt habe, wie kommt der Geruch von Weihrauch und Rosen an. Ähm, an den ähm, an Adelmann, ja? also das ist irgendwie un, äh, unwahrscheinlich, also es musste andersrum sein und das war für mich ein ganz zentraler Hinweis ähm, wer durch den Wald äh, ins Kloster gegangen ist, der Hinweis von Margarete, ziemlich früh im Spiel ähm, ebenfalls in der Folge mehr Feinde als Freunde also direkt in der Aufzeichnung ähm, zum ähm, ersten Tag des Gerichts. So, dann schauen wir mal weiter auf die nächste Nachricht. Die zeige ich nur ganz schnell. Zwei Unschuldige. Da haben wir's. Das ist seltsam. Sind hier zwei Menschen begraben? Kinder vielleicht? Ich denke, die Tochter von Linhard und deren Kind. Könnten sie Linhards Kinder sein? Aber warum sie dann außerhalb des Kirchhofs begraben werden? Weil sie Selbstmörder sind. Es ist fast so, als würde jemand versuchen, sie zu verstecken. Oh, er hinterließ... Und er ließ, hinterließ eine Nachricht mit dem Blumen. Ach, du Großgüter. Gedenke des Mädchens. Ein Grab für zwei Unschuldige. Der rote Vogel fliegt. Matutine, Kapitelhaus. Genau, auch das nochmal eine Nachricht, ähm, die wir dort äh, gefunden haben und die uns dann auch auf die Spur von Linhardt aufsetzte. Das müssen wir jetzt aber gar nicht weiter verfolgen. Das ist aus der Folge Tag des Gerichts aus dem sechsten Teil des Let's Plays. Jetzt sind wir ebenfalls Tag des Gerichts bereits in der Szene, in der wir die Nachrichten dem Erzdiakon offenbaren und ähm, die er offensichtlich für die Aufklärung des äh, Mordfalls nicht näher in Betracht sehen, zieht. Was das in diesem Fall Licht ins Dunkel bringen könnte. Herr Florian euch von der Nachricht erzählt, die er in der Kleidung des Barons gefunden hat. Ja, Bruder Florian hat erklärt, wie er sie gefunden hat und mir gesagt, was drin steht. Meister Adeljäger hat seine Zeugenaussage in unseren Unterlagen eingetragen. Eure Beschreibung der Vorfälle zwischen dem Baron und Beate Steinerin erklärt die Bedeutung. Denkt ihr nicht, dass der sie geschrieben hat? Nein. Wer diese Nachricht geschrieben hat, ist ein talentierter Schreiber. Soweit ich weiß, gibt es in Kirsau zwei: den älteren Bruder Edok und den jüngeren Bruder Guy. Euer Hochwürden, um ehrlich zu sein, keiner der beiden Männer ist erfahren genug, um so zu schreiben. Die Schrift ist besonders, der Stil ist anders, sie ähnelt Edok und Guys Schrift nicht, auch nicht meiner. Ja nun, was diese Sonderheiten auch sein mögen, sie scheinen im Mysterium zu bleiben, das nichts mit der, zu, der Mutter zu tun hat. Leider gibt es noch etwas zu berichten. Ich habe weitere Nachrichten gefunden. Nachrichten von gleicher Hand auf dem gleichen Pergament, gerichtet an jene, die ein Motiv hat, den Baron zu ermorden. Das ist zutiefst verstörend, aber das geht ebenfalls über den Umfang meiner Untersuchung hinaus. Ich danke euch in jedem Fall dafür, dass ihr mich darüber unterrichtet habt. Natürlich, euer Hochwürden. Nochmals vielen Dank für eure Zeit, Meister Maler. So. Das, was ich daraufhin gemacht habe, ist, dass ich erst zunächst einmal froh war, dass ähm, Guy und Edok ich ausschließen konnte. Das heißt, den zwei talentierten Schreibern in der Abtei. Und daraufhin habe ich faktisch das ganze äh, Personaltableau durchgeblättert mit Hinweisen auf eine... Äh, Nonne oder ein Mönch, also, also auf jemanden im monastischen Bereich, der gebildet genug ist, zu schreiben. Das sieht man ja relativ gut an den äh, Formulierungen. Und auch hier kam ich nicht auf die Idee, äh, mich um Amalie zu kümmern, ähm, denn die hatte Thomas ja vorsorglich aus der Schusslinie genommen. Springen wir mal zum, äh, zur nächsten Sequenz. Ähm, und zwar sind wir hier am Tag des Gerichts. Und zwar zum Abschluss und dem Abschied von Piero. Hier fällt gleich aus dem Buch von Thomas Mollers Manuskript die nächste Nachricht. Huch. Was ist das? Ein fetzen Pergament. Kehrt nie wieder hierher zurück. Das war ein Tiefschlag im Spiel, gebe ich ehrlich zu. Ähm, denn ich hatte ja gehofft, dass mit dem Urteil gegenüber Ferenc ähm, diese Mordreihe aufhört und die Gewalt, die unter der Oberfläche äh, liegt und als Pendiment sichtbar wird. Äh, aber offenbar war der oder diejenige, die diese Nachrichten geschrieben hat, hat sehr genau beobachtet, was hier eigentlich vor sich geht und wo wir stehen und wie wie wir uns damit beschäftigen und damit konnte auch Bruder Piero nicht viel anfangen ähm, und was mich aber ab dem Zeitpunkt dann äh, beschäftigt hat. Ich hatte ja gehofft, dass äh, ich dieses aufgeklärt habe und dann ist das gut. Hier wurde aber klar, ähm, die Geschichte geht weiter und ähm, hier ist noch mehr ähm, zu befürchten. Genauso war es dann auch. Ähm, und dafür springen wir in die Folge Ein Sturm zieht auf, das dann schon Let's Play Teil 6. Ich denke, ich spiele den ersten Tag mal auch zu Ende. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Der erste Monarch von Israel. Laut Alten Testament wurde Saul von Gott als König abgelehnt. Nachdem er den Anweisungen des Propheten Samuel nicht gehorcht hatte. Hm. Vom Saulus zum Paulus. Die Sünde des Saulus. Die Sünde des Saulus. Meister, du, habt ihr das gehört? Es klang, als würde da jemand rufen. Ich denke, das ist Schwester Amalie, eine Mystikerin. Vielleicht hat sie eine ihrer Vision. Schwester Amalie, geht es euch gut? Die Philister, die ist die Hand Gottes. Komplett, komplett. Schlusslich, um 8 Uhr abends. Hat er nicht, Martina hat sie ja auch schon gerufen. Schwester, geschieht etwas bei der Komplett. Komplett ist genau jetzt. Nein. Kasper. Schwester, Schwester Amalie. Hoch. Ihr seid der Künstler, Andreas. Ihr erinnert euch an mich. Ja, ihr wart hier, als der Baron ermordet wurde. Ihr habt euch verändert. Hoffentlich zum Besseren. Hm, Gott weiß es. Er enthüllt und verbirgt er ja auch seine Würden, So kennt er doch unsere Herzen, selbst wenn wir sie nicht kennen. Ich wünschte, Vater Thomas wäre hier. Soll Kaspar gewonnen gehen? Wenn das möglich wäre, ja, sein Haus ist gleich um die Ecke. Kaspar laufen holen, Vater Thomas. <lacht> ja, Meister, Andreas. Euer Sohn? Mein Lehrling. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Mein Lehrling, auch wenn er mir wie ein Sohn erscheint. Nein, ich habe keinen Sohn. Meine Frau und ich zu so viele Details. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Er Scheint begierig euch zu gefallen. Er ja, ist sehr enthusiastisch, ja. Über das Verhältnis von Meistern und Lehrling weiß ich wenig. So, jetzt wird es interessant. Und zwar folgendes. Meine Welt ist wie des Geistes. Fernab vom Gang, Flam und Tod. Ich sehe und höre durch diese kleine Fenster, wie sich eure Welt dreht. Doch gnädigerweise sind es nur kleine. So, ich mache hier mal ganz kurz Pause. Ähm, und zwar geht es um ein Detail. Sie hat Bücher. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das sind Artefakte, die sie halt ähm, hinterlegt und äh, die halt von besonderer Wichtigkeit erscheinen. Aber sie kann lesen. Ähm, darauf habe ich beim ersten Mal nicht so ge genau geachtet. Ja, also ich habe gedacht, ne, wer, wer weiß, vielleicht hat, hängt sie irgendwie emotional dran. Äh, und eine Bibel hat schon irgendwie jeder äh, in der Gegend rumliegen. Aber wir sind hier zu einer Zeit, in der Manuskripte extrem wertvoll sind. Ja, also in der es eben nicht nur einfach darum geht, dass man ähm, irgendwie die dort als Schmuckstück liegen hat. Ja? Wir sind nicht zur Zeit des Buchdrucks, sondern das handelt sich dabei um handgeschriebene äh, Texte von wirklich hohem Wert. Und die hat man nicht einfach so bei sich in so einer feuchten Zelle rumliegen, sondern die sind wichtig für ähm, ihre Konstitution. Und da kann man ruhig besonderen Wert drauf geben, ja. ähm, Warum könnte auch Amalia nach Moos riechen, zumindest? Also sie lebte die ganze Zeit erdnah und ähm, tatsächlich halte ich sie für jemanden, der uns nicht nur angelogen hat bezüglich des Lesens, sondern auch anlügt bezüglich des gesundheitlichen Zustands. Also sie ist durchaus, glaube ich, in der Lage, über das Aquädukt zu springen. Das jedenfalls eine Szene aus der Sturm zieht auf Let's Play Teil 7. Springen wir weiter zu ähm, einer Szene, ich glaube das ist dasselbe, oder? Jetzt müssen wir mal schnell schauen, 5459. 5, 9. Ui, das ist eine andere Szene. Ich denke ich spiele den ersten Tag mal hoch. Nein, das ist dieselbe Szene, die schauen wir uns nicht nochmal an natürlich. Aber wir gehen jetzt weiter in die Johannes Nacht Teil 8. Und... Das Ende oder das Morgen, der Morgen des zweiten Tages. Tatsächlich finden wir dort einen Brief. Habt ihr das fallen lassen, Kasper? Nein, ich glaube nicht, Meister. So, dasselbe Muster wie beim letzten Mal. Ähm, wir haben also die, jetzt aber etwas deutlicher. Ne? Also wir haben ähm, die Vision ja, von Amalie und danach finden wir Zettel. Und, Nachrichten. und davon gibt es einige ähm, das ist so, dass äh, Anna, glaube ich, heißt sie Anna ist die Tochter von Ulrich und Kret später bei der Beichte, sagen wir, sie hat einen ähnlichen Zettel dem Martin gestohlen ähm, und es tauchen auch noch weitere Botschaften auf so dass hier schon klar ist, hier werden wieder dieselben Strippen gezogen gut, springen wir weiter ähm, und zwar Johannesnacht Teil und jetzt wird es interessant. Wir sind hier in der Bibliothek und finden ein Buch. Das, hm, das scheinen lateinische Übersetzungen von Origines Familien zu sein. Leider in Teilen verbrannt. Wahrscheinlich kein gutes Geschenk für ein junges mehr. Moment. Ist ist die gleiche Schrift, die auf den Pergamenten, die ich bei den Nachforschungen zum Baron fand. So. Mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist dass Amalie aus einem brennenden Benediktinerkloster floh. Das, was sie mitgenommen hat aus diesem Kloster, ist ihr eigenes Buch, das sie selbst geschrieben hat. Das, die entscheidende Frage ist, wie ist dieses Buch in die Bibliothek gekommen. Dafür gibt es aber eine ganz einfache Antwort, nämlich sie kennen den Weg, also Amalia und Thomas kennen den Weg ähm, aus der oder über das Aquädukt in die Abtei und können das Buch jederzeit dort versteckt haben. Ähm, das bedeutet, dass sie eigentlich dann von sich ablenken wollten und das muss passiert sein, bevor sie die erste Nachricht geschrieben haben. Davor muss ähm, das ähm, Buch versteckt worden seit in der Bibliothek. Es ist also auch möglich, dass wir ganz am Anfang nicht gesehen haben, wie jemand die Nachricht im Dormitorium der Frauen versteckt, sondern dass wir gesehen haben, wie jemand auf dem Rückweg ist, als er das Buch ähm, in die Bibliothek gebracht hat. Vielleicht auch beides zusammen, wer weiß das schon, ist ja ein Weg, ein Abwasch, ähm, da kann man das gut erledigen, aber jedenfalls ist das das Buch von Amalia. Amalia.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 Wenn es nicht an, in unserem Katalog ist, weiß ich leider nicht, wen ihr fragen könnt. Wenn es eine neue Anschaffung war, sind wir die einzigen. Sind die einzigen, die es wissen können, Mutter Cecilia und Vater Matthias? Das bedeutet, dass wir im Wesentlichen auf eine Zeit schauen, die ähm, vor, weit vor den Ereignissen liegt, die wir hier spielen. Und das bedeutet, ähm, das bedeutet, dass irgendwann das Buch da eingestellt worden sein könnte, aber eben auch ähm, erst in der Nacht, in der der Baron ermordet worden ist. Das ist für mich eigentlich die interessanteste Szene ähm, in diesem Zusammenhang gewesen, denn hier habe ich noch gedacht, was liest der Köhler denn für Bücher? Und weshalb ich aber schlussendlich von dem Köhler weggekommen bin, das hat ja alles keinen Sinn gemacht, auch der weiß viel, ja, keine Frage, aber war dann ähm, in einer Szene in den gewundenen Pfaden. Das ist dann schon Let's Play Teil 9. Ähm, und die schauen wir uns mal an. So. Das, was wir hier sehen, ist... Ähm, ein verkleidete, eine verkleidete Person, die aus der Stadt zurück äh, in den Wald flieht und zwar ähm, zu dem geheimen Durchgang, der zum Kloster führt. Sie ist geschmückt mit Butterblumen, die nur dort wachsen. Und entscheidend daran ist, dass jedenfalls jemand, der von dort aus äh, oder in diese Richtung flieht und Butterblumen mitbringt, auch von dort gekommen sein muss. Ich Tippe darauf, dass das Guy gewesen ist. Ähm, denn er ist aus dem Kloster gekommen und wieder in das Kloster zurückgegangen. Schlussendlich kann es aber auch Thomas gewesen sein. Von der Stutur, Statur zumindest her, aber das ist ein Kostüm, wer weiß das schon. Und schlussendlich entspricht dieses Kostüm auch wiederum interessanterweise sehr dem, das man gesehen hat ähm, bei der Figur, die über das Aqueduct gesprungen ist. Also das heißt, offensichtlich gibt es hier eine Verbindung. Für mich ist aber interessant, dass es halt jemand, der den, ähm, der Otto ermordet hat, ist offensichtlich jemand, der mit diesen ganzen Geheimgängen vertraut ist. Und das sind nicht viele Leute in diesem Spiel. Dann ähm, passiert das äh, Unvermeidliche und ähm, es gibt eine totale, ein totales Chaos und wir sind nach dem Mord an Otto ähm, zurück und bei der Beichte hier ähm, haben wir zwei, drei Konjunktive zwischendurch, die Thomas sagt, also er hat gedacht, er könnte das äh, aufhalten, das Ganze und so weiter und so fort. Und er insistiert so darauf in den Gesprächen, dass man schon so das Gefühl kriegt, dass er versucht, bestimmte Dinge zu lenken. Und dann weiß man auch, wie das funktioniert. Also erstens, Thomas weiß alles durch die Beichte und dann kommt diese Szene. Amalia, Andreas... Die hört alles da drin. Schwester Amalie, geht es euch gut? Es geht mir gut, mein Leib schmerzt, doch meine Seele steigt empor. Gott verkündet den Dienst der Seele allen, die sind im Himmel. In der Tat, das tut ihr. Ihr habt äh, ihren Beichten gelauscht, nicht wahr? Äh... Habt ihr das? Ich lausche nicht, doch manchmal höre ich. Also habt ihr alles gehört, was wir gesagt haben? Habt ihr etwas gehört, das uns entgangen ist? Nicht heute, aber vor einer Weile, da hörte ich jemand anders hier beichten. Bruder Guy kam, um bei Vater Thomas zu beichten. Ach, gleich nachdem er mit uns gesprochen hatte. Interessant wollte uns wollte aus zwei Gründen bei Vater Thomas beichten. Zum einen beichtet er über den Diebstahl der Gelder der Abtei. Okay, also mal zwei Punkte. Thomas hört von allen, alle Geschichten. Amalie hört von allen, alle Geschichten. Sie selbst beim Denken zuschauen, ist auch eine Sache. Vielleicht ist das Buch ja von ihr. Und sie kann doch schreiben. Ich hatte erst gedacht, der Köhler ist es, wegen der, weil das Buch angesenkt war. Aber vielleicht hat sie das Buch gerettet. Um, das gucke ich mir gleich nochmal an. Wenig überraschend. Ich verstehe, warum er das nicht im abbeichten wollte. Vom anderen wusste er, dass Vater Thomas schon ein Verdacht. So, ich mache jetzt mal den Ton hier aus an der Stelle. Also das ist genau der Punkt, der hier. Ähm sticht ja also das heißt ähm, unabhängig davon dass man sich hier dass ich mir ja selbst beim Denken zu schauen könnte ist es so dass ähm, genau dieser Verdacht sich erhärtet. ja also das heißt wenn man die Belege nach und nach sich durchschaut sieht man erstens wie Andreas instrumentalisiert wird von den beiden, indem er nämlich, wenn er vorbeiläuft, sie zufällig ihre Vision hat. Das ist sowieso schon ähm, äh, recht erstaunlich. Und zum anderen ist es so, dass sie alles hört. Ja, das heißt, sie kennen alle Geschichten, die äh, sich in Tassing ereignen. Und sie steckt uns hier die Geschichte von Gizu. Und das hat folgenden Grund. Ich bin mir fast sicher, dass wir die Nachricht über Gies Verrat hätten anders bekommen auf einem Pergament. Und man muss sich die Frage stellen, warum das nicht der Fall gewesen ist. Sondern es ist nur Martin angezählt worden. Und nur ähm, na, nur Martin und Hannah. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet Gie, ähm, dass wir auf die Spur von Gie... Ähm, auf andere Art und Weise gekommen sind und warum entweder habe ich keine Nachricht gefunden über Guy, das kann durchaus sein, oder ähm, Thomas wollte ausgerechnet Guy eben nicht ans Messer liefern. Ähm, davon gehe ich mal fest aus, denn das würde, rum, würde ja die, äh, die Situation in der Stadt eskalieren lassen, wenn genau das herauskommt. Und Thomas ist jemand, der, das hat man auch in den Beichten gesehen, der festhalten will, was da ist. So, ich glaube, ich schaue jetzt gerade noch einmal fassungslos in die Biografien der beiden und finde darin Amalie nicht. Amalie ähm, steht nicht drin mit ihrer Geschichte. Und das war für mich dann der letzte Baustein, der das Rätsel... Ähm, seiner Lösung näherbracht. So, und jetzt noch der Schluss. Hier entdecken wir den Durchgang zum Kloster. Auch das ziehe ich jetzt nicht noch mal äh, laut mit dem Ton, indem wir faktisch in die Ruinen stürzen und gerade auch die Herkunft der Butterblumen auch das Kostüm entdeckt haben. Es ist also jemand, der hier das Kostüm abwirft und dann ins Kloster zurückkehrt ähm, und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit gewesen ja also alles andere macht hier erzähllogisch logisch keinen sinn und ist auch vom spiel so angelegt dass wir hier Gie auf die schliche kommen so das soll es für heute mit dieser zwischenfolge gewesen sein ich bin ja echt gespannt ob ich mit dieser auflösung des Strippenziehers recht behalte ich weiß es wirklich nicht und es bleibt das eine rätsel woher kommt die tinte Woher kommt die Tinte? Und ich bin, ich hoffe, dass das Spiel mir das erklärt, ähm, kann es aber jetzt noch nicht sagen. Mit letzter Sicherheit hoffe das aber, ähm, denn das wäre das letzte Puzzlestück, das mir noch so fehlt. Und jetzt schauen wir mal, wie der dritte Teil sich entwickelt. Okay, das soll es gewesen sein. Und dann beim nächsten Mal sehen wir uns mit Magdalena als Protagonistin im dritten Teil zu Pediment.